diesem Video der Reihe ECDL, dem ersten Video dieser Reihe und das Handel vom Kapitel 2, zwei, dem zweiten Teil von Kapitel 2, was ein bisschen verwirrend ist, aber das ist das aktuell anstehende Kapitel im Unterricht. Mehr wird folgen, auch die zurückliegenden Kapitel werden noch verfilmt. Für die Schülerinnen und Schüler des Kurses, des Jahreskurses Seite 22 im Lehrmittel. Gut, ich habe ein kleines Dokument vorbereitet. Ähm, suchen und Ersetzen sind extrem nützlich und auch Prüfungsaufgabe. Und ich werde immer wieder auf das hinweisen, was an der Prüfung kommt. Nicht mit der Idee, dass du nur das lernst, aber das halt besonders gut. Ähm, wie immer, du kannst im Menü ähm, nach einem Befehl suchen. Hier wäre es Suchen. Aha, recht für sich sprechen. Es gibt Suchen und Ersetzen. Ähm, grundsätzlich auch die immer wieder wichtig die Befehle, äh, die Tastaturbefehle, die dir die Arbeit erleichtern und schnelleres Arbeiten ermöglichen. Hier kannst du auch gerade erweiterte Suchen ersetzen, dann kommst du gerade direkt zum Menü. Aber einfach in einem ersten Schritt suchen, ja, also Command F oder wie du siehst auch hier oben rechts in der Lupe, theoretisch solltest du das in diesem Video anzeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Option in diesem zweiten Anlauf jetzt äh, angewählt habe. Ich suche hier nach Muster und mache Eingabe, drücke die Eingabetaste und dann springt es dahin. Statt Eingabe kann ich auch diese Pfeilchen wirken, ähm, wenn ein Begriff mehrmals vorkommt, springe ich nach vorne und zurück. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Jetzt, warum ist das so nützlich? Warum brauche auch ich das in meinem Alltag sehr oft? Das ist vor allem wegen dieser Ersetzen-Funktion. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel ähm, Muster ersetzen möchte durch Musterchen, dann suche ich danach ähm, das ist hier automatisch schon übernommen und ich sage jetzt, ich hätte das gern ersetzt durch diesen Begriff. Das kann ich alle ersetzen oder ersetzen. Ähm, ja, denkst du, das ist noch nicht so mächtig, aber es geht ihm weiter. Ich kann auch nach anderen Dingen, als bloß nach Wörtern oder Zahlen suchen. Ich kann nach diesen nicht druckbaren Zeichen suchen. Einmal mehr wichtig, dieses umgekehrte P. Damit werden die nicht druckbaren Zeichen ein- und ausgeblendet, und hier sind, betrifft das vor allem die Tab-Stop-Zeichen. Ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die recht versiert sind, arbeiten immer noch mit den Tab-Stops, um Zeugs auf eine Linie zu bringen. Die würden dann also hier Freni-Beispiel so nach vorne bringen. Das ist natürlich nicht wirklich Good Practice, sondern eher verpönt. Konkret müssen Sie hier lineal den Lineal einblenden. Das empfehle ich dir auch. Immer wenn du editierst, unbedingt das Lineal einblenden. Das Lineal, glaube ich, auch korrekt Hochdeutsch. Also, den blende ich ein. Und jetzt äh, würde ich da diesen Tabloator hier oben löschen und hier unten auch. Und dann sagen, ja, ich hätte gern zwischen Name und Vorname einen Abstand von drei Zentimetern. So, jetzt ist das natürlich nicht so handlich, wenn ich jetzt all die übrigen, die, die, die zu viel vorhandenen Tab Stop Zeichen löschen muss, ähm, kann ich das schneller machen. Insbesondere wäre das umständlich, wenn wir hier eine Liste von vielleicht 100 Namen hätten. Ähm, wie suche ich jetzt nach diesen Tabulatoren? Das ist so ein fortgeschrittener Trick, den wahrscheinlich nicht viele Menschen kennen, die du kennst. Es gibt dieses Spezialzeichen, so wie ein kleines Dach. Das findest du rechts oben auf der Tastatur, gerade links von der Delete-Taste. Und jetzt kann ich da nach T suchen. T ist ein Tabulator. Und jetzt siehst du, aha, die werden alle angezeigt könnte ich ja beispielsweise sagen, ich hätte gern alle TT, also alle Doppeltabulatoren, ersetzt durch einen einzelnen Tabulator. Und was passiert, wenn ich jetzt alle ersetzen klicke? Ja, du hast es schon erraten. Ich habe in einem ersten Durchgang werden Doppeltabulatoren ersetzt und dann bin ich gleich wieder bereit, um einen zweiten Durchgang zu machen. Jetzt sind es noch drei Ersetzungen und sicherheitshalber mache ich vielleicht noch einen, aber jetzt sind es null. Und jetzt habe ich das Dokument so vorbereitet, dass ich hier anwählen kann und neben diesen drei Zentimetern auch noch vielleicht sechs und neun Zentimeter eingeben kann, also im Abstand von drei cm jeweils. Und du siehst, jetzt ist es nur ein Sprung hier, ein Tablatorzeichen. Und so Zeugs mache ich halt wirklich sehr oft, gerade als Informatiker, wenn ich Daten aufbereiten muss, die in einem für den Computer verwirrenden Format vorkommen. Gut, so viel also zu suchen, ersetzen. Das war schon recht lange, viel länger als ich gedacht habe. Ähm, wir machen schnell weiter. Wir kommen zum Seitenumbruch bzw. zum Löschen von Umbrüchen. Grundsätzlich ist es extrem wichtig, dass du weißt, was ein Umbruch ist. Also einmal mehr, dieses umgekehrte P, das wir von hier kennen, wenn du es im Text siehst, definiert das einen Absatz. Ein Absatz ist eine Einheit. Das kann hier eine Linie sein. Es könnte aber auch sein, dass ich einen Text schreibe, mache ich jetzt nicht. Ein Text über die Schule Peter Moos. Ich mache nicht einen Zeilenumbruch, wie das früher bei der Schreibmaschine war, sondern ich schreibe einfach weiter und Word bricht die Zeile automatisch um. Ähm, wenn ich das Ganze hier markieren will, kann ich mit einem Klick, schön Doppelklick, daneben den Absatz markieren. Oder eben auch hier. Ähm, das geht dann ganz schnell. Und ich kann auch äh, ein Format an ganzen Absatz zuweisen. Oder zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine Überschrift. Macht nicht viel Sinn, einen ganzen Absatz als Überschrift zu haben, aber einzelne Wörter dann. Okay, also das ist ein Absatz, das ist wichtig. Jetzt. Ähm, wenn ich innerhalb von diesem Absatz doch eine Linie umgebrochen haben will, mache ich das mit Shift und Eingabe. Shift komme ich gleich dazu noch, das ist Großschreiben, die Umschalttaste links unten, der Pfeil, der nach oben zeigt. Und jetzt hast du gesehen, dass hier ähm, auf der rechten Seite so ein neues Zeichen erschienen ist. Eben sieht ein bisschen aus wie das Zeichen, das auf der Eingabetaste, der Umschalttaste, nee, Entschuldigung, der Eingabetaste findest. Eingabe übrigens auf, en auf Englisch Enter und war das eben das, was geschrieben, Befehl in den, die Konsole eingegeben und dann Enter gedrückt. Also Befehl eingeben, abgeschlossen und jetzt abschicken, absenden. Ähm, ich kann noch mehr von denen machen. Und jetzt, wenn ich doppelklicke wieder, dann siehst du, ah, das ist immer noch der ganze Absatz. Das heißt also, das hier sind keine Absatzzeichen, das sind sogenannte, Achtung, Ausdruck, manuelle Zeilenumbrüche. Gut. Jetzt. Wie kannst du, es gibt noch andere Umbrüche. Es gibt nicht bloß die Absatzumbrüche äh, oder die manuellen Zeilenumbrüche. Es gibt zum Beispiel auch den Seitenumbruch. Ähm, grundsätzlich alle Umbrüche sind hier aufgelistet. Da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu. Aber ein ganz hof, oft gebrauchtes ist eben der Seitenumbruch. Statt dass ich also hier einfach so mache und dann, wenn die Schrift größer wird, bin ich irgendwo. Statt dass ich das also mache, was wiederum gar nicht der Good Practice entsprechen würde, mache ich einen Seitenumbruch. Für die, die gerne Tastatur benutzen, wie ich, und die Maus beim Schreiben lieber weglassen, das wäre dann Command-Enter. Aber du kannst ja das auch so einfügen, wenn du es ausprobieren möchtest, mit eben im Seitenumbruch. Hier siehst du auch wieder den ähm, Tastaturbefehl. Okay, also Seitenumbruch. Jetzt, Prüfungsaufgabe ist, den zu löschen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es aussieht, aber es ist ein bisschen umständlich. Und die einzige Art, den wirklich sauber zu löschen in dieser Aufgabe ist, dass du ihn nach vorne löscht. löscht. Also nicht wie hier, wo ich die Delete-Taste Buchstabe für Buchstabe drücke und somit die Wörter letztendlich auch lösche, sondern ich möchte nach vorne löschen. Das wäre also so. Und das hat man schon ein paar Mal im Unterricht, das ist Function links unten, Fn und Delete rechts oben. So, so kann ich also den Seitenumbruch, wenn ich den Cursor hier einsetze, nach vorne löschen. Und jetzt haben wir hier nochmal so einen Datensatz. Der Max immer gleich den ich jetzt nach oben schieben würde. Da mag es immer gleich, übrigens ähm, nicht gleich formatiert, wenn du im Lineal schaust. Schau hier, sind die drei Tabulatoren, die ich gesetzt habe, hier nicht. Was ich machen kann, das gehört jetzt eigentlich nicht zu dem Kapitel, aber ich zeige es dir trotzdem kurz. Ich übernehme das Format mit diesem Pfeil und wähle es wieder für die ganze Zeile aus und jetzt sind auch hier die drei Tabulatorzeichen drauf. Gut, also das war manueller Zeichenumbruch und ein Umbruch vorwärts zu löschen. Gut, ich zeige es gleich nochmal. So, jetzt kommen wir zum Thema, das ich schon ein paar Mal ähm, im Unterricht angedeutet habe. dass mir ein Anliegen, dass ihr das wie Profis nutzt und euch eben auch von der großen Masse abhebt, dass ihr die Tastaturbefehle kennt. Natürlich, wenn du Windows nutzt, in, dann später in, bei der Arbeit, dann... Äh, ich ist irgendwie ein bisschen doof, dass du jetzt die Befehle für Mac kennenlernst, aber meine Erfahrung zeigt, wenn du es in einem System verstanden hast, dann geht es dann auch ziemlich schnell im anderen und es ist jeweils ein bisschen umgewöhnen. Drei Sachen sind besonders wichtig, oder vier eigentlich, grundsätzlich mal die Pfeiltasten, aber das ist so simpel, das muss ich gar nichts dazu sagen. Die gehen einfach die Richtung an, das kennst du von Computerspielen. Wenn ich Shift gedrückt halte und die Pfeiltaste, kann ich einzelne Buchstaben markieren oder auch einzelne Zeichen, hier den Tab Shift, Umschalt, Großschreiben. Shift auf Englisch, äh, Deutsch, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist die umschalt aber verständlicher ist halt eher Großschreiben, also wenn ich ein Wort groß beginnen will. Gut, das ist Markieren. Du darfst das hier dann gerne auch kopieren oder ich poste es noch in Teams. Dann Alt oder Alternative heißt das, glaube ich. Option auf Deutsch, es hat auch so ein komisches Zeichen, das so ein bisschen aussehen könnte wie eine Weiche, das ist also die, die Möglichkeit, einen Befehl zu verändern, eine Alternative zu finden. Das springt ein Wort. Also wenn ich jetzt Alt gedrückt halte, Option gedrückt halte und die Pfeiltaste drücke, dann springe ich Max, ähm, Tabulator, immer gleich, Tabulator, Zeichen, Toblerstraße, Tobelbachstraße, Entschuldigung, Watt Regensdorf und so weiter. Okay, jetzt kann ich das kombinieren. Ich kann also die Umschalttaste und die Option-Taste gedrückt halten und dann Wortweise selektieren. Entschuldigung, selektieren heißt markieren, auswählen. Gut. Dasselbe geht mit Command. Command ist ein bisschen größer. Command ist Anfang der Zeile, Ende der Zeile. Oder eben wieder wie vorhin, schauen, ob ich es herstellen kann, ähm, auch ganze Absätze. Ich springe von hier nach unten. Ich halte die Command gedrückt und drücke die Pfeiltaste nach unten. Hier springe ich nur eine Zeile, das ist normal, das war zu erwarten. Aber hier springe ich von, vom Anfang des Absatzes bis zum nächsten Absatz. So kann ich also, wenn ich viele Absätze habe in einem Dokument, schnell von einem Absatz zum nächsten springen. Gut. Das war das zu den Tastaturbefehlen. Ähm, hat wir schon, werden wir öfters nochmal anschauen. gewöhnst sich auch an, hier mit zu arbeiten. Übung macht den Meister. Gut. Jetzt, ich habe vorhin gerade diesen Text hier wieder erscheinen lassen. Und du hast nicht gesehen, wie ich das gemacht habe. Das weißt du, das ist ziemlich sicher, das ist. Ähm, rückgängig machen oder auch wieder wiederherstellen. Äh, der Tastaturbefehl ist Command Z, Command Y. Weiß nicht genau, woher das, das kommt. Ähm, prägst dir ein. Es ist sehr nützlich. Und oft, gerade wenn du irgendwas zerschießt, ist es besser, schnell mit Command Z äh, zu versuchen, das wiederherzustellen, als ähm, das wieder quasi im Menü hier oder im Menüband wieder so hinzukriegen, wie du es ursprünglich hattest. Gerade wenn du nicht weißt, was passiert ist, wenn du irgendwie auf die Tastatur gekommen bist. Okay, ähm, noch das letzte Autokorrektur ist wirklich sehr nützlich, ähm, manchmal aber auch super nervig. Ähm, klar, ähm, hat damit zu tun, dass, also nicht zu verwechseln mit der Tatsache, dass falsch geschriebene Wörter oder Wörter, von denen der Computer denkt, dass sie falsch geschrieben sind, wie hier die Driesker straße das korrekt ist, aber dass er einfach nicht kennt. Hat das also nichts damit zu tun, sondern hat damit zu tun, dass gewisse Zeichen automatisch eben autokorrekturmäßig korrigiert werden. Zum Beispiel betrifft das, wenn ich schreibe, ich will eigentlich jetzt hier ähm, Gänsefüßen machen. Äh, wenn ich das mache, siehst du, wie das geändert wird. Wenn du genau hinschaust, das wird, während ich schreibe, verändert. So entstand auch das Wort weiche, das ich unten hatte. Schau, es passiert auch am Ende des Satzes automatisch. Jetzt will ich das vielleicht aber gar nicht, sondern will wirklich Gänsefüßchen haben, dann muss ich, sobald der Wechsel stattgefunden hat, Command-Z machen. Okay. Ähm, weitere oft betroffene oder oft gebrauchte und von der Autokorrektur betroffene Zeichen sind zum Beispiel Strich, Strich und dann dieses größer als Zeichen, das so ein Pfeil wird. finde ich super praktisch, da finde ich die Autokorrektur wirklich nützlich. Nervig ist es zum Beispiel, wenn ich sowas mache und dann weiter, nur schon Abstand oder auch Tab oder Eingabe, dann wird es zum Link. Und wenn ich jetzt da drauf komme, dann öffnet es den Browser und auf unseren alten Geräten, ja, umständlich. Will ich also nicht, sondern ich will das wirklich so haben. Ich will auch nicht, dass es blau wird und unterstrichen, wie die Links hier halt definiert sind. Mache ich gerade wieder was, genau, Command-Z und diese Aktion, diese Autokorrektur wird zurückgenommen. Darum ist das Command-Z auch so nützlich. Klar, man kann das auch deaktivieren, man kann die Autokorrektur, ich weiß jetzt gerade nicht außer auswendig wo, ich glaube hier, kann man auch viel davon deaktivieren. Das lohnt sich an deinem Computer, auch die Smiles und so, die willst du vielleicht gar nicht so haben, sondern die sollen so bleiben. Du siehst, da ist vieles, das man ändern kann, das macht auf deinem persönlichen Gerät vielleicht Sinn. Anderes ist, wie gesagt, sehr nützlich und soll auch so bleiben. Das musst du für dich entscheiden. Ein paar von den Sachen habe ich noch aufgelistet schau es dir doch selber an. Ja, das war das Video. Ich habe mir vorgenommen, 10 Minuten. Ich glaube, ich bin weit drüber. Ich muss schneller werden, schneller sprechen, aber du kannst ja wie gesagt 1,5 Geschwindigkeit oder noch schneller abspielen. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg beim Lernen.